die ganze Zeit nicht aufgenommen. Ähm, heute spielen wir Roblox Bad Wars ähm, mit dem neuen Kit, was ich mit Robux geholt habe. Und ja, let's go, let's go. Wir uns, wenn wir den nächsten Generator geholt haben. Ich habe ganz vergessen, aufzunehmen. Ich habe, ich habe äh, schon den nächsten Team Generator. Gene was den nächsten Team Generator geholt und auch äh, Dings hier und auch die Waffenkammer und die Abbau-Abbau, In kann Waffenkammer kann ich für 6 Emeralds, ja? Kann ich ähm hier meine meine meine neues zu. Naja, so dann werden wir jetzt auf jeden Fall Zack, um Zack, wir sind ready, nein, sind wir nicht, ich habe die birke so wir sehen uns, wenn ich das Eis geholt hab, okay, Leute, neuer Plan, wir haben Team Generator <lacht> Tier 3 ge geholt, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht da in die Mitte laufen sondern hier im Generator zählen. Ich mache das eigentlich nicht gerne, weil das einfach so nee ist, aber nur heute, weil ich keinen Bock habe zu laufen. Und meine Blöcke, Und meine Blöcke zu verschwinden. Oh, nee. Ach, super. Gut, dann ich, dass wir, bis so wir jetzt in den haben. Die haben wir auch ziemlich easy. Yes. boom bam bam bada bab, boom pow easy mm -hmm. Okay, so warter. gebe ich den Brill erstmal ganz kurz äh, für seine Dias, damit er den Enchantment table holen kann. Los go! Enchantment table. Yes! Ich habe auch schon ultra viel Eisen um den um den äh, Enchantment Table zu benutzen. Sagen so, wir brauchen, nicht irgendwie vorher zwei oder so? Ah, egal. Ich frage mich, was das hier bringt eigentlich. Was bringt es. Was bringt es? So ich höre mir ja jetzt erstmal äh, den ziel der Amulets für ein neues Enchantment oder warte. Da, gut, dann ich noch mal kurz Enchantment okay, gucken was Kann man nehmen, braucht aber kein Mensch. Also Status 3 wäre geil, wäre jawohl wenigstens etwas wenigstens etwas womit man anfangen kann dann werde ich jetzt gleich auf den Dings sparen auf meinen neuen mein neues Arm Armor Rüstung Rüstungsteil oder noch? oh da ist ich, oh, ich glaube ich will mir auch noch mal den Generator Und schön und okay. genau hier hinten ähm da also würde ich einfach reinkaufen gehen weil kein Bock auf Sachen da ich dachte schon man könnte die droppen weil wenn die halt so geil so ich werde Rüstungsschutz holen und hier aber also, das Diese so, dann würde ich sagen, let's zu dem Goal. In the go. Aber wenn ich mir Und ja, oh, rot. Ich habe gehört, rot ist hacking. But I don't know if it's true. If it's true, I'm not gonna go to red. Well. Als ob, es sind nur noch... Lol, 3 versus 4. Wer wird wohl gewinnen? Hacker oder vier krasse... Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich Ja, ich ne, auch ne, ich hab auch ich, hab auch Wolle, ich hab auch Wolle. Wohin? Wohin? Wohin? Mein mein Gehirn ist einfach gerade kurz ausgeschaltet. XD. Einfach Gehirn, kurz. kurz mal ganz kurz abschalten, ne? Er ist low, er ist low, er ist low, er ist low, er ist low, er ist low, er ist low. Er ist low. Oh mein Gott, aber er ist auch stark. Jawoll! Easy win, easy win, GG. Ja, das war die schnellste Battle Wars Runde, die ich gewonnen habe. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum das so random jetzt kam, aber das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao.